Willkommen zurück zu Yoshis Crafted World Munkeln im Dunkeln werden wir heute machen, doch rückwärts. Außerdem werden wir die restliche Welt hier komplettieren. Alles 100%. Wir werden jedes Level, was es in diesem Spiel gibt, schaffen. Und dann in der nächsten Folge gibt es einen Bossfight. Und danach gibt es ein extra Content. Also wir sind ziemlich nah am Ende, könnte man sagen. Und äh Ja. Das ist nun das letzte Mal, dass wir noch gegen diese Typen hier treffen müssen auftreffen müssen. Und ich muss leider etwas zuhören, weil ich ja nicht weiß, wo die Pucci-Pups sind. Deshalb, ich bin jetzt auch etwas weiter entfernt von meinem Mic. Weil ich glaube, in den letzten Folgen war ich etwas zu laut. Ich höre ihn. Er ist da unten. Oh nein, Dame. Was, was, was, was war das? War ein Gegner? Ich habe es nicht bemerkt. Hier, rum. Zack. Ich bitte schnell einen Checkpoint, damit meine. Verkleidung schnell aufgeladen wird. Oh, hier ist irgendwas. Herzen bestimmt. Jep. Exakte. Komm her. Oh Gott. Oh Gott, stimmt, da war ja was. Ähm, wir haben dreieinhalb Minuten Zeit. Okay. Ich hab Angst. Ich hoffe, wir schaffen das in der Zeit. Ich höre ein. Hi. Was? Okay, ich dachte, ich hätte jemanden bellen gehört. Hab ich dann wohl doch nicht. Aber wo gibt es denn hier noch welche? Wo könnten hier noch welche sein? Ich höre einen! Was? Ich höre doch einen! Aber hier kann ich doch gar nichts machen. Den kann ich auch gleich abschießen. Doch, ich höre hier einen! Ah, oh, da einen im Hintergrund, oh mein Gott! Okay, ich hab ihn. <lacht> Lol, nein. Verdammt, okay. Äh, äh. Hallo. Checkpoint. Bitte, ich muss heilen. Ich bin so voll, das Outfit immer wieder neu auszuwählen. Okay, hier war ein Checkpoint. Epic. So. Ach, verdammt. Egal, passiert. Da reißen ich mir jetzt keine zwei linken Hände ab aber jetzt mal ganz ehrlich, was oh, der letzte? Ich höre ihn doch. Da ist er. Da wo Lakito normalerweise ist. Und wir haben ihn, wir haben alle. Okay, das ist einfach ziemlich einfach mit den Poochie Babs. Also wirkt einfach. Ich dachte, die werden ja extra schwer, also nicht versteckt schwer, aber erreichbar schwer. Aber nein, das war ziemlich gechillt. Ja. Yeah. Wuhu, Yoshi! Nice, nice. So, damit haben wir das Level 100%. Jetzt fehlen nur noch zwei. Ja, das Projekt, das das, Display das Hershey's Crafted World ging ja bei mir schon fast ein Jahr jetzt. Und ich glaube, es wird langsam mal Zeit, dass es beendet wird. 300 Minuten haben wir einen Schleichter allerlei. Da bin ich auch mal gespannt, wie das hier ablaufen wird. Das war doch das. Äh mit den ganzen alarm typen och nö, da gibt's so viel zum erkunden, oh nein, dreieinhalb Minuten nur? Äh, dann dürfen die aber nicht versteckt sein, oder? Oh, das ist ein Yoshi hinterher! <lacht> oh, dann im Hintergrund. Naja, ist nicht wichtig, einfach durchrushen, durchrushen. Ja, ein paar Eier mitnehmen wäre vielleicht ganz wichtig, so, zack. Ach, passiert. Ach, lass mich in Ruhe, du blöd Nein, oh Gott. Ja, ah, wir machen mal hier mit. Vielleicht kommt das ja zu unserem Vorteil. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ach. Egal. Hier ist ja eh wieder ein Knopf. Mit einem Checkpoint. Und ich sehe einen Hund, wollte ich sagen. Ja, ist auch so. Habe ich nicht gehört, aber ich habe ihn gesehen. Also von daher eigentlich auch okay. Würde ich sagen. So, hier kann keiner sein. Denke ich mal. Die Stacheltypen sind mir jetzt egal dum, dum, dum, dum, dum. So Checkpoint Nummer 2 Das selber ist schon fast beendet, oder? Kann ich mir gar nicht vorstellen Weil Irgendwo hier muss doch auch einer sein Es fehlen noch zwei Wo soll denn hier noch? Hier ist das Ende! Okay, warte, diese zweite? Nein. Nein, das war der dritte. Wir haben tatsächlich einen verpasst. Doch wo? Noch haben wir Zeit. Noch nehme ich mir auch die Zeit, um ihn zu suchen. Aber ich bezweifle, dass wir ihn finden. Aua. Nee. Hier war doch schon der erste irgendwo. dann Hier. Nee, hier ist er doch nicht, niemals. Nee, hier war er schon, hier war der erste. Ach nein, mein Kostüm. Hier war der erste. Ja, da schauen wir nicht mal fürs Ball. So, der erste befindet sich ja hier. Und kurz danach kommt tatsächlich auch schon der zweite. Den gibt es nämlich. Hier! Muss man nämlich kurz warten? Glaube ich. Eigentlich müsste das Ding hier aufgehen. Muss ich davon gesehen werden? Ich lasse mich mal kurz sehen. Vielleicht geht das dann auf. Geht das auf? War das das Ding? Das ist es. Das ist hier. Äh, was? Aha. Ja, super. Das muss ich nachschauen. Hier haben wir den. Ich weiß nicht, wie man den herausfinden soll. Aber, ja. Anscheinend gibt es da unten einen Flutter. Und dann kriegt man da im Hintergrund den Punchiep. Muss man drauf kommen, dass man da stehen bleiben muss und dann nach unten gehen muss. Für den flatter zum Erscheinen tun, so. Aber ja gut, ne? Komm mal runter hier. Nice. So, zumindest haben wir es jetzt. Das Rückwärtslevel hier ist ziemlich blöd. Aber wir haben es. Und jetzt fehlen nur noch zwei. Äh, einer. Ein Rückwärtslevel. Und dann werden wir alles nochmal neu machen. Denn es gibt hier nochmal das Maximum aller Questaufgaben. Aber ich glaube, das sind die letzten. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es die letzten Questaufgaben. Und ich hoffe mal drauf. Weil ich hasse es und ich will das nicht mehr. <lacht> yeah. Mhm. Zahnrostfabrik In dreieinhalb Minuten. Aber natürlich ohne den Boss. Weil das würde ja in den Rahmen sprengen. Dann wären wir hier bei 5 Minuten oder so. Ja, okay, nee. Eigentlich weniger? Nee, auch immer. glaube wir schaffen es jetzt. Warte, war da. Hat eigentlich gerade eine Animation oder war da jetzt keine? Lol. War da gerade eine. Ne, egal. Äh. Ähm, ja. Butchi. Butchi, Butchi. Wo sei da? Oh Gott. Ich nehme mal lieber ein Ei mit. Komm her. Oh Nein, was mach ich... Äh, okay. Oh. Ah, so. Ich höre, ich höre. Ihr sehen. Da bist du, komm her. Yes, habe ich dich. So, hier geht's lang. den erst nochmal. 300 Minuten, yep. Ich schieß mal lieber alles ab. Am Ende könnte man es gebrauchen. Hier ja, in dem Fall nicht, aber man weiß ja nie. Ich habe übrigens hier dieses Kostüm genommen, weil ich dachte das wäre cool weil das ist ja so ein gitter und wir wollen ja nicht dass die puchi pups abhauen Hä? das habe ich überhaupt nicht getroffen okay cool ich sag dazu mal nichts so wir sind jetzt wieder zurück hier an ort und stelle und ach, leider lassen uns wieder etwas den hintern verbrennen aber diesmal falle ich auf dich hier nicht mehr rein. Ja, ich weiß, im originalen Level hat mich, die haben mich diese Dinger nicht beeinträchtigt. Aber anscheinend in diesem Level schon. Okay. So. Zweiter Hund. Ich höre ihn. Ich sehe ihn aber leider nicht. Ein Problem. Was wir lösen können. Ist er hier überhaupt? Oh, oh, oh. Ah. Ich höre ihn nicht mehr. Oh, nein. Ist er hier überhaupt? Oh, nein. Doch, ich höre ihn noch. Äh? Was? Habe ich ihn verpasst? Oh, nein. Doch, nein, doch nicht! Yes! Oh, mein Gott. Das war gemein. Die haben nämlich einen schon mal vorher geteasert, dass er da ist, aber... Ich wäre jetzt eigentlich noch mal zurück nach oben gerannt, aber ich dachte mir so, nee, gucken wir erstmal nach unten. Vielleicht ist er ja wirklich unten, weil ich habe ihn da ja immer noch bellen gehört. Und das fand ich jetzt gemein irgendwie. Wow, Yoshi. Entspannt, Yoshi. Hä? Wissen wir ihn gar nicht lang? Oh. Ja, und das kriegt jetzt Strafe. Tool. Rennen, rennen, rennen, Yoshi, rennen, Yoshi! Okay. Da oben vielleicht. Yes! Oh, lol, der war wirklich hier oben. Wie nice. Okay, wir haben noch... Okay, wir haben genug Zeit. Wir schaffen das Level. Du bist cool. Kann ich abschießen? Nein! Verdammt. Egal, das schauen wir, das schauen wir. Alles gut. Denn das Ziel ist direkt hier vorne. Wie ich... Ja, genau, hier ist das Ziel. Bam! Nice. Alle Rückwärtslevel Geschafft Ich hoffe die Bonuslevel Sind keine Rückwärtslevel, das wäre kacke Denn es gibt ja noch After Story Level, Wie ich jetzt schon 20 mal erwähnt habe Und ich lasse es ja jetzt, ist ja jetzt gut Ich lasse es jetzt, sorry So, ein neues Kostüm ähm, Welches wollen wir nehmen? Wir werden übrigens nicht mehr Multiplayer spielen in diesem Let's Play. Mm, nehmen wir das Ding mal. Elektrolyt, Warum nicht? Warum nicht? So. Ich brauche ganz, ganz viel. Los geht's. Ich will vier Mülleimer. Da standen welche auf der Rückseite der dunklen Stadt. Ganz schön gruselig da. Ich will da wenig aufräumen, weil die Stadt hat mich schon ange angenervt. Angenervt? Okay. Ja, habe ich gerade erfunden. Ach so, okay. Ja, wir blockert uns, wir erfinden ganz viele Wörter. Ah ja. Ich habe bisher keinen einzige Mülleimer gesehen. Das ist der erste, den ich finde. Ich bin am Ende des Levels. Okay, jetzt beim äh, genaueren Zuschauen äh, gibt's hier hinten am Anfang des Levels. Oder was heißt am Anfang des Levels? Relativ am Anfang gibt es hier einen. Hier ist noch einer. So, da ich mal wieder keine Lust hatte das selber zu suchen, habe ich mal wieder nachgeguckt und hier befindet sich die letzte Tonne, der letzte Mülleimer, letzte Mülltonne, was auch immer. Ah, und damit haben wir eine von 20 Aufgaben, na okay, das war glaube ich zu viel, ich glaube von 15 Aufgaben oder so geschafft oder 16, ich glaube von 16, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist unsere zweite Aufgabe... Äh, ein wahl finden im museum habe ich einen gesehen aber welche art war es denn noch gleich Alles klar So und nein, ich wollte Das auch nicht ich wollte hier schauen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sachen gibt zu finden okay also kein 20 10 Immer noch viel ich zeige euch wo ihr wo ihr diesen wahl finden könnt so oh, 3d zum cool. teil etwas breiter. Meinst du den hier? Aha. Ich glaube, so relativ mittig im Level. Nicht schwer versteckt. Sehr offensichtlich, wenn du nach einem Wahl im Hintergrund suchst. Also, offensichtlich, glaube ich, geht es gar nicht. Deshalb bin ich froh, dass wir die zweite Aufgabe von 10 auch so einfach erledigen konnten. Ich hoffe, die dritte wird auch so einfach und vier und fünf und so weiter. Ich will einen Mini-Mauser. Den haben wir schon gefunden alle. Ich habe noch sogar abgeschossen. Wenn man einen in der Zahnradfabrik findet, wäre es gut, ihm zu helfen. Ich habe ja mein Kostüm verloren, aber ist mir jetzt auch egal. Können wir den drehen? Ja, aber hier gibt es halt nichts. Mini-Mauser. Man kennt ihn. Mauser, ganz easy zu finden. Relativ am Ende des Levels. Ja. Haben wir auch, wie gesagt, schon gesehen. Ist ja auch... Also, sehr offensichtlich. Offensichtlich geht's, glaube ich, auch gar nicht. Also, von daher, ziemlich easy. Und, wir machen weiter. Mit Aufgabe 4. Was gibt's als nächstes, Bro? Ja, halt mal kurz still. Äh, was geht noch auf meine Aufgabe Einkaufsliste? Ah ja, äh, ein Nachtvehikel will ich noch haben. Das fiel mir in einer dunklen Stadt auf. Die Rücklichter waren eingeschaltet. Okidoki, direkt hier gibt es ein Nachtvehikel, ja, kein Auto, ein Nachtvehikel, Nachtvehikel gefunden, dort drinnen ist es, ist hier draußen, wie auch immer, war auch kein Problem, es sah zwar nicht aus wie eins, aber... Es hat sich so die Form von etwas Ähnlichem, was versuchen. Also war das ziemlich auch eigentlich ziemlich einfach zu finden. Gut, jetzt kommt Nummer 5 von 10. Hey, schon fast bei der Hälfte. Ja, stimmt. Äh, auf jeden Fall will ich vier Vasen. Da geht's im Museum, aber nicht zwingend als offizielle Ausstellungsstücke. Äh, okay. Holen wir uns sie. So sehen sie aus. Die erste Vase befindet sich hier. Eine weitere kann man hier auffinden. Ist aber etwas schwerer zu erreichen. Als ob ich das Ding getroffen habe. Oh nein. Nein. Komme ich da denn dran? Ah, hier sind ganz viele Eier. Kann ich sie nicht auch ganz leicht von hier abschießen? Jo, kann ich. Cool. Hier gibt es mehrere Vasen, aber wir wissen alle, er will nur eine mit Blumen drin. Und da ist die letzte Vase und die ist einfach schwer zu erreichen, denn wenn das Ding zu ist, wenn man nämlich ähm also, man kann das Ding nur erwischen, wenn man gesehen wird, weil sonst geht das Ding ganz zu und es geht nicht immer so auf, dass man die Vase treffen kann. Vielleicht kann man die von rechts besser erkennen. Habe ich das nicht ausprobiert, ich bin nämlich währenddessen gestorben. Und ja, wir haben die Hälfte von dieser Welt Aufgaben geschafft. Nummer 6 von 10. Äh, ja, also ich will einen, Gabel <lacht> einen Gabelstapler. Ja, super. So, einen habe ich doch mal in der Zahnradfabrik entdeckt. Ja, wir hatten es letztens auf unserem Kanal etwas mit G äh, Stapelfahrern zu tun. Und da ist es schon ziemlich lustig, dass wir einen finden müssen. Und wo der ist, erfahrt ihr jetzt. Ich glaube, ich habe ihn bereits entdeckt. Ist es der? Yes, das ist er. Nice, nice. Gut, ich bin fast fertig mit den ganzen Quests. Jetzt kommt Aufgabe 7 von 10. Hey. Und danach lassen wir es noch mit der Folge. Wir werden dann in der nächsten Folge den Endboss machen. Dieses Spiel. Yeah. So, Aufgabe 17, von was brauchst du? Ähm, ich bitte dich eine Hundehütte für mich zu suchen. Ich weiß, dass du schon 10.000er 10 abgeschossen, aber egal, in der dunklen Stadt war noch einer gewesen, weißt du? Welchem Hund sie wohl mal gehört hat. Dann habe ich gar nicht gedacht. <lacht> Warte, ist da nicht sogar ein Hund drinne? Äh... Warte, was? Labert der gerade oder ist da noch ein Hund drinne? Hier ist sie! Und doch, da ist ein Hund drinne. Okay, da verstehe ich seine Aussage nicht. Da gehört doch... Da ist... Das ist ein Hund. Man sieht's doch, doch. Da ist ein Hund. Da lebt einer. Egal. Dann ist er wohl nicht echt der Hund. Vielleicht ist er ausgestopft. Ja gut, hier an dem Spiel kann man das eigentlich schon mal vermuten, aber... Komm schon drüber, ist das auch egal. So, danke für die Blume. Aufgabe 8 von 10 kommt jetzt. Naja, ich will 5 Chipsheet-Bilder. Davon könnten welche auf der Rückseite des Museums sein. Schwer zu finden. Äh, schwer zu finden? Sicher? <lacht> ich meine, so ein Bild, das gibt es doch bestimmt unten, wo die ganzen Bilder sind. In Haufenweise, oder? Mal schauen. Hier ist eins. Oh, verdammt. Das kriegt man aber nur, wenn man nicht ge gesehen wird. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Na, verdammt. Okay, das ist schwer. Ich will jetzt sterben. Wake! Alter. Okay. Zack, wir haben's. Hier ist ein weiteres. Oh, hier ist eins. Dann werden wir es wahrscheinlich aber auch nicht treffen lassen. Äh, sehen lassen, meine ich. Ah, nice. Hier ist noch eins. Und der letzte befindet sich hier. Bitte, bitte schießen ab, bevor ich sterbe, bevor ich sterbe. Nein. Von wo schie schießen die von hier ab? Okay, von hier. Gut. Coole Aufgabe. War jetzt nicht schwer und war jetzt auch nicht stressig. War sehr cool. Warum könnten nicht die meisten Aufgaben so sein wie die hier? Das verstehe ich nicht. Hm. Egal, Aufgabe 9 von 10 jetzt. Außer ich kann nicht zählen. Aber ja, offenbar, ich kann zählen. Äh, ja, auf jeden Fall sechs Strahlenzahnradräder habe ich haben. Die kennst du ja. Auf der Rückseite der Zahnradfabrik sind viele Räder, aber nur wenige strahlen und haben so ein hübsches Gesicht. Weißt du? Ja, ja, und das letzte ist wahrscheinlich ein Roboter dreimal finden. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Den Typen mal. Eins befindet sich hier. Okay. Der Pucci ist erfolgt tatsächlich ein. Also ist es gar nicht mal so schlimm gewesen. Dann nehme ich meinen Kritikpunkt an dieser Stelle zurück. Okay, leider habe ich ziemlich viel Pech beim Finden. Doch was ich gerade noch gesehen habe, ist das... ist Jens, gibt doch dich doch da. Doch wie erreiche ich das? Okay, ich glaube, ich kann erreiche das nur von hier hinten. Habe ich recht? Vielleicht von hier aus am besten? Yes. Hier hinter gibt es eins. Oh. Doch wie ich daran komme, bleibt mir ein Rätsel. Für immer. Damn. Zack. So, also. Hier gibt es einen. Den haben wir auch vorhin abgeschossen. Nein! Doch leider sind wir am Ende des Levels und uns fehlen noch zwei. Und ich habe keine Ahnung, wo die sind. Okay. Ein letztes gibt es noch hier hinten. Doch einen habe ich leider verpasst. Oh Gott. Das war cool. Das Geräusch. Schon wieder. <lacht> das ist cool. In der Tomatensoße und wenig schwimmen. Ich will noch mal, ich will noch mal. einmal noch. <lacht> cool. Ohne Worte. Ganz ehrlich. Dazu werde ich mich nicht äußern. Gut, letzte Aufgabe: dreimal den Riesenrobo suchen, richtig? Äh, ja, ja, aber was ist für das? Naja, wo wusste ich wohl, dass ich diesen Dosenroboter dreimal suchen muss in drei verschiedenen Leveln? In drei verschiedenen Leveln findet man jeweils einen davon, also schon gesagt. Naja, viel Glück! Ja. Ich sag euch, wo alle sind, auch wenn wir schon alle gefunden haben. Und so sieht er übrigens aus in schwarz-weiß. <lacht> Let's go! Der erste befindet sich hier. Ziemlich einfach. So wie die anderen beiden. Die will jetzt auch noch zeigen werden. Die ich noch zeigen werde. Nicht wir. Ich bin ja alleine. Hi. Ja. Ein zweiter Befinden. Hier befindet sich der zweite. Kurz nach einem Checkpoint, glaube ich. Und nun werde ich euch. Bevor ich euch aber den dritten zeige, den letzten habe ich gerade gesehen kann ich euch sein 3d modell zeigen das will ich noch kurz das will ich noch kurz machen hier Hä? aber da oben ist er doch schon ausgefüllt hm. Weird. der letzte befindet sich im hintergrund am ende des dritten levels und somit sollten wir dann hoffentlich endlich alle quests im ganzen spiel beendet haben sind die Bonuslevel wollen auch nochmal, dass man Rückseite macht und die Quests macht, aber ich, ich hoffe mal auf das Gute. Denn jetzt reicht's auch wirklich mal, ja. Juhu, du hast mir alles gefunden. Mein einkaufszettel ist voll. Ja, yeah, deine 441 Blume. Nee, eigentlich haben wir mehr, aber wir haben ja meistens schon abgegeben. Egal. So, das war's. Nice. 100% hier im Schummerland. Aura, alle können in Schummerland gefunden. Hast du den Namen richtig gehabt? Ja, ich weiß. Und in der nächsten Folge geht's dann richtig ab. Gegen Bowser Jr. und Kamek. Schaltet ein!